Eine richtige, ganz knappe Definition mh, gibt es wahrscheinlich nicht. Oder wenn man sie geben würde, würden viele andere widersprechen. Also ich kann es bestenfalls umschreiben im Grunde damit, dass es äh, einen Prozess darstellt, der eine Aufwertung oder Veredelung, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine Veredelung von Stadtvierteln bedeutet. Also dass bestimmte Bezirke, die sozusagen eigentlich gewachsen sind innerhalb einer Stadt, nun eine bestimmte Aufwertung erfahren, auch gegenüber anderen Stadtvierteln. Ja, wie sich das im Einzelnen darstellt, das kann man auch generell gar nicht sagen. Sozusagen klassischerweise die Stadtsoziologie, die kennt da so verschiedene Ansätze und Prozesse, an denen man das ablesen kann, ob sozusagen ein Prozess der Gentrifizierung jetzt einsetzt, beispielsweise, dass ein, sagen wir mal, gewachsenes, kleinbürgerliches Viertel nun plötzlich von hippen jungen Leuten entdeckt wird, Studierende, die sozusagen sich dann dort einmieten, weil sie einfach es toll finden, dass man sozusagen mit normalen Menschen in Anführungsstrichen in der Nachbarschaft leben kann. Wenn vier Studierende eine Wohnung mieten, können sie preislich das besser leisten als jemand, der eine vierköpfige Familie das zu ernähren hat. Also, und wenn man dort erstmal drin wohnt, dann hat man natürlich auch Ansprüche. Die, die Kneipenszene ändert sich dann. Studierende haben andere Bedürfnisse als kleinbürgerliches äh, Arbeitermilieu. Und insofern gibt es da schon dann auch entsprechende Veränderungen im Umfeld. Plötzlich entdecken dann auch andere dieses Viertel, auch vielleicht junge Familien. kann man noch günstig wohnen, aber es ist durchaus auch interessant dort zu leben, weil es ja schon so viele Jüngere dann auch bereits in dem Viertel sind. Die bringen natürlich dann Kinder mit. Die können dann noch günstig in den Kindergärten, die es da vielleicht dann auch schon gibt, aber dann dort unterkommen und je mehr kleine junge Familien dann dahin kommen, umso größer werden dann auch diese Bedarfe. Und das macht dann natürlich das Viertel dann auch lebenswerter. Und wenn das sozusagen dann bekannt geworden ist, dann wird das auch in den anderen Stadtvierteln gewahr. Mensch, da ist ja doch ein Viertel, das, das hat Qualitäten. Und die Hausbesitzer merken das dann auch. Oh, wir können ja hier unsere Mieten äh, jetzt erhöhen. Also man erhöht dann sehr schnell und das merken natürlich die anderen. Und so entstehen dann eigentlich jetzt schon so erste soziale Umwälzungen dann in den, in den Häusern, ein besser Verdiente Ziehen ein. Und äh, diejenigen, die dann übrigens... Wohnungen mieten, die merken das an auch an gestiegenen Mieten, ziehen dann auch schon weg.